Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausnahme und Zustand. Die Energiepreise explodieren, alles wird teurer. Sind das die Klimaschutzmaßnahmen oder sind es nicht die Klimaschutzmaßnahmen? Warum wird alles teurer? Wie sieht eine linke, glaubwürdige Klimapolitik aus, die die Ampel an den richtigen Stellen angreift und stellt? Darüber diskutieren wir heute mit einem ausgewiesenen Experten, nämlich äh, Lorenz Göster-Beutin, der heute live und in Farbe hier ähm, im Studio ähm, dabei ist. Er ist aus Kiel hierher gekommen, ähm, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und einer der Klimaexperten ähm, in der Linken. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, fangen wir gleich mal an mit dem Thema der Sendung heute. Die Energiepreise explodieren. Woran liegt das? Naja, man könnte da unterschiedliche Sachen nennen. Vielleicht fangen wir einfach so an, dass wir eine Pandemie hatten oder haben, die, die Corona-Krise. Und dass wir jetzt die Situation hatten, dass die Konjunktur wieder anzieht. Das heißt, dass zunehmend halt auch Gas beispielsweise benötigt wird und verbraucht wird. Und nun ist es so gewesen, dass während der Corona-Krise beispielsweise ähm, Optionen auf Gas verkauft worden sind von ähm, öffentlichen ähm, Investoren. Und die sind von Hedgefonds aufgekauft worden. Und äh, diese Hedgefonds verkaufen jetzt diese Optionen auf Gas ähm, wieder aufs Neue. Und die haben damit 40 Prozent Profit etwa gemacht. Also momentan ist Gas ein sehr, sehr einträgliches Geschäft. Man muss es so sehen, es gibt zum einen langfristige Lieferverträge, da sind die Gaspreise relativ niedrig. Und alles, was darüber hinausgeht, und wir brauchen eben jetzt gerade richtig viel Gas darüber hinaus, All das ähm, wird an einem äh, Stockmarket, an einem kurzfristigen Markt sozusagen gehandelt. Und da sind die Preise momentan durch die Decke gegangen. Und das führt dazu, dass die Gaspreise richtig ähm, explodieren, was dann auch massive Auswirkungen mittlerweile ähm, auf den Strommarkt hat, weil eben äh, auch ein Teil des Stroms eben mit Gas produziert äh, wird. Und ähm, der Leitpreis ist immer... Äh, beispielsweise der ist immer das, das höchste, das teuerste, die teuerste Energieform und das ist eben Gas. Das heißt, die Erneuerbaren sind relativ günstig, das Gas ist äh, sehr teuer und das zieht jetzt auch die Strompreise mit nach oben. Darf ich da einmal kurz einhaken? Du sagst, ähm, die Erneuerbaren sind relativ günstig und das Gas ist relativ teuer. Das ist ja eigentlich nicht das, was man so äh, normalerweise in der Debatte hört. Da hören wir ja eigentlich immer, die Erneuerbaren sind so teuer und die anderen Formen der Energiegewinnung brauchen wir noch, weil sonst gibt es einen Blackout und sonst stehen wir hier sozusagen, äh, sitzen wir im Dunkeln. Ja, das hört man häufig und es gibt ja auch ein Interesse. Es gibt ein Interesse an der, der fossilen Industrie, dass das ins Bewusstsein einsickert. Aber real ist es so, dass Windkraft und Photovoltaik, also die, die Kraft der Sonne, das günstigste ist, die günstigste Energieform ist, die wir momentan halt haben. Die sind quasi von den Preisen her günstiger als Kohle mittlerweile. Und Atomkraft wäre unbezahlbar, wenn man die realen Kosten der Atomkraft einberechnen würde. Ich habe mal eine Studie gelesen, die hat mal versucht, all das mit der Versicherung, quasi kannst du Atomkraft nicht versichern, aber die haben es versucht, mal mit einzuberechnen. Ähm, die Folgen für die Endlagerung und so weiter und sind zum Ergebnis gekommen, eigentlich müssten die Preise für Strom aus Atomkraft zehn bis 15 Mal so hoch sein, wie sie heutzutage sind, wird man ähm, die versteckten Kosten einfach mit einberechnen. Und äh, da muss man einfach sehen, es gibt ein Interesse daran, äh, dass das künstlich günstig äh, gemacht wird. Und ähm, es gibt auch ein Interesse daran, diese Form äh, der Energiegewinnung sozusagen weiter zu betreiben, die Profite daraus so lange zu schöpfen, äh, wie es eben möglich ist. Und was bedeutet künstlich günstig machen? Naja, es gibt massive äh, Subventionen. Du bekommst äh, beispielsweise noch immer Subventionen, äh, diejenigen, die äh, einen Heizkessel austauschen und ähm, Gas dann äh, nutzen wollen. Das wird weiter gefördert. In Dänemark hat man 2013 äh, gesagt... Verbot des Neueinbaus von Öl- und äh, Gasheizung und die haben die Förderung dann für erneuerbare Wärme entsprechend hochgefahren. Und das heißt, dieser, diese Form der Energie wird weiter gefördert in der Bundesrepublik, was komplett kontraproduktiv ist, wenn man es mit der Energiewende und mit der Wärmewende wirklich ernst meint. Die Gasspeicher ähm, sind ja relativ leer und wir haben ja jetzt so einen geopolitischen Konflikt auch äh, an der Grenze Ukraine-Russland. Dann haben wir diese Debatte mit äh, Nord Stream 2 und Joe, Joe Biden, der jetzt gesagt hat, naja, wenn das jetzt weiter eskaliert, dann ähm, kann Nord Stream 2 nicht in Betrieb genommen werden. Mal abgesehen davon, dass es äh, außenpolitisch äh, fragwürdig ist, brauchen wir nicht eigentlich Nord Stream 2, um unseren Energiebedarf ähm, zu decken und jetzt da das Projekt ja sowieso fast fertig ist, um eben dieses ähm, Gas hier rüber zu transportieren, statt das US-amerikanische Fracking-Gas ähm, zu, zu importieren, was ja das Interesse dann wahrscheinlich von Joe Biden ist. Wie stehst du dazu? Also aus einer energiepolitischen Sicht muss man einfach sagen, Nord Stream 2 ist überflüssig, weil die bestehenden Gasleitungen überhaupt nicht ausgenutzt werden. Die sind vielleicht zu 60, 70 Prozent belegt. Da könnte wesentlich mehr Gas durchgeschickt werden. Das heißt, die Infrastruktur ist nicht das Problem. Wir haben genug Gasinfrastruktur und wieder, wenn man die Klimaziele ernst nimmt, dann würde das bedeuten, dass wir in der Europäischen Union Stück für Stück weniger Gas insgesamt verbrauchen. Deswegen ist es absurd, noch mehr Gas quasi oder mehr Gasinfrastruktur zu schaffen. Das würde nur dann Sinn ergeben. Und wir hatten in der Bundestagsfraktion damals dazu eine ein Fachgespräch zu diesem Thema. Da haben dann die Vertreter der Gasunternehmen ganz klar gesagt, ja, das ist eine Wette auf das Scheitern der Klimaziele. Denn ähm, solche Investitionen in Gasinfrastruktur ergeben nur dann Sinn, wenn sie sich auch rentieren. Ähm, sonst sind es verlorene Investitionen. Und Nord Stream 2, wenn wir einen Gasausstieg 2040 beispielsweise haben, wäre ähm, eine verlorene Investition. Auch wenn wir es 2050 äh, machen, Nord Stream 2 ähm, wird sich äh, letztlich schwer rentieren. Das heißt, du würdest sagen, wir brauchen Nord Stream 2 nicht, obwohl im Moment sozusagen die Gasspeicher leer sind und eben diese Energiepreise so nach oben klettern, dass sie für untere Einkommen fast nicht mehr bezahlbar sind. Könnte Nord Stream 2 das nicht äh, retten, sozusagen, dass die Preise wieder runtergehen? Also könnte es gegebenenfalls retten, wenn man äh, sagt dass äh, Russland dann wieder mehr Gas durch die Leitung schicken würde. Wenn man davon ausgeht, dass äh, Russland gerade äh, quasi Gas zurückhält, nicht äh, verkauft an diesem kurzfristigen ähm, Gasmarkt, äh, sondern ähm, sozusagen auf diese zusätzlichen Extragewinne verzichtet. Und ähm, da, das ist ja eine These. Tatsächlich bedient Russland die langfristigen äh, Gasverträge, äh, die Lieferverträge, vollkommen. Da gibt es überhaupt gar keinen äh, Zweifel dran. Aber die russischen Unternehmen, Gazprom, könnten, könnte gerade massiv Kohle machen, indem sie äh, halt große Mengen äh, Gas sozusagen äh, freigeben. Und eine Rolle spielt äh, da auch, dass andere Staaten momentan höhere Gaspreise noch bezahlen. Beispielsweise äh, China. Und dass dann Russland eher dann äh, kurzfristig Gas eher nach China mehr liefert. Aber noch mal ganz klar, wir haben keinen Mangel an einer Gasinfrastruktur, sondern wir haben momentan eher diesen, diesen Engpass beim Gas und wir haben diese massive Spekulation und massive Gewinne, die die Konzerne gerade mit diesen hohen Gaspreisen und Strompreisen machen. Gehen wir nochmal auf die äh, Preise ein, die ähm, eben gerade so sehr ähm, steigen. Es gibt da jetzt äh, Vorschläge, ähm, zum Beispiel eben die äh, EEG-Umlage abzuschaffen und darüber hinaus die Mehrwertsteuer auf Sprit und Gas äh, zu senken. Ähm, das wurde zum Beispiel aus der Bundestagsfraktion der Linken auch äh, artikuliert, äh, diese Vorschläge sozusagen da jetzt schnell an den Preisen was äh, zu ändern. Der Sozialverband, der Paritätische und der BUND halten Teile dieses Programms aber für kritisch, weil sie sagen, das entlastet eher die Falschen sozusagen und ähm, ja, äh, würde auch ein großes Loch in den Bundeshaushalt reichen, reißen, wenn man jetzt einfach die Mehrwertsteuer äh, absenken würde. Ähm, was sagst du zu dieser Kontroverse bzw. wo ist da eine linke Position, ähm, die klimapolitisch und sozusagen sozial gerecht ist? Die Absenkung der Mehrwertsteuer fordert ja nicht nur die Fraktion der Linken, sondern auch die CDU-Fraktion. Und wir haben eine Studie gehabt im letzten Jahr zur Frage der Mehrwertsteuer und der Spritpreise. Und diese Studie hat ergeben, dass die Spritpreisesenkung durch die Mehrwertsteuer nicht in Gänze weitergegeben worden ist. Beim Benzin waren das etwa 60 Prozent der Senkung, die an die Kunden weitergegeben worden ist. Und ähm, beim Diesel waren das etwa 80 Prozent, was weitergegeben worden ist. Den Rest ähm, haben sich die Mineralölkonzerne in die eigene Tasche gesteckt. Aber jetzt äh, zum Jahresende, als dann wieder die volle Mehrwertsteuer draufkam, haben sie äh, die volle Mehrwertsteuer wieder weitergegeben. Also die haben dann nicht gesagt, okay, wir haben neulich ein bisschen Gewinn einkassiert, dann machen wir es so, dann knöpfen wir den Kunden jetzt nicht so, so viel ähm, ab. sondern die haben gesagt, nö, nö, da können wir dann äh, die volle Mehrwertsteuer wieder oben draufpacken. Das ist die große Gefahr, dass eben die Senkung nicht weitergegeben wird oder nicht ganz weitergegeben wird, aber die Erhöhung dann in vollem Maße weitergegeben wird. Weil unsere ähm, Forderung, also die Forderung der Linksfraktion, ist es ja nur temporär abzusenken, die Mehrwertsteuer, und nach einer gewissen Zeit ähm, dann wieder die volle Mehrwertsteuer draufzugeben. Und da sehe ich halt ähm, eher eine Gefahr. Und deswegen würde ich dann andere Maßnahmen dann bevorzugen. Hm. Das heißt, du befürchtest, dass quasi die das äh, gar nicht weitergegeben wird an die Leute, diese Entlastung? Naja, es ist auf jeden Fall ähm, jetzt bei der Mehrwertsteuersenkung im Spritbereich so passiert. Wie gesagt, 60 Prozent ähm, beim Benzin, 80 Prozent ähm, etwa beim Diesel ähm, ist weitergegeben worden an Ersparnissen. Ähm, aber nachher ist die volle ähm, Höhe, die volle Breitseite quasi der Mehrwertsteuer wieder oben geschlagen was mit äh, zu den steigenden Spritpreisen geführt hat. Das heißt, man hat darüber keine vernünftige Preiskontrolle einfach? Naja, so, solange du quasi nicht die Mineralölkonzerne äh, verpflichtest, auf ihre Gewinne ein Stück weit äh, zu verzichten und da wirklich staatliche ähm, Eingriffe auch in die Preiskontrolle vornimmst, was sicher eine wirksame Maßnahme wäre, wo ich aber zweifle, ob die ähm, Ampel äh, das gerade machen äh, würde, weil sie ja gerade, was Ordnungspolitik ähm, und Verbote angeht, ein bisschen zurückhaltend ähm, sind. Ähm, wenn man das machen ähm, würde, äh, dann könnte man zumindest diese Gefahr ähm, abstellen. Aber ich glaube, wir brauchen langfristige Maßnahmen, gerade um die, ähm, Gerechtigkeit in der Energiewende herzustellen und den Klimaschutz sozial gerecht zu machen. Und da ist aus meiner Sicht die Mehrwertsteuer nicht das geeignete Moment. Und wir wissen auch aus Umfragen, dass durchaus in der Bevölkerung auch eine Skepsis ist gegenüber einer Senkung der Mehrwertsteuer, weil eben viele Verbraucherinnen genau diese Erfahrung gemacht haben. Dann ähm, kommen wir mal zum Konkreten. Ähm, Im Internet habe ich gerade gesehen, ist noch eine Frage zu Nord Stream 2, aber vielleicht können wir die später einschieben. Ähm, was muss jetzt konkret und schnell passieren, um eben ärmere Haushalte zu entlasten? Weil die Energiepreise sind ja da und müssen gestemmt werden. Ähm, genau, was schlägst also du vor, was müsste man tun? Eine ne ganz rasche Maßnahme, die man eigentlich schon zu Beginn des Winters hätte machen müssen, wäre, Energiegeld auszuzahlen. Wir fordern ähm, als Linke 200 Euro, ähm, für, gerade für einkommensschwache Haushalte, um die äh, zu unterstützen. Eine zweite Maßnahme wäre, sofort Hartz IV zu erhöhen. Ähm, mindestens erstmal, dass es vollkommen die Energiekosten ähm, abdeckt. Äh, auf Perspektive brauchen wir natürlich noch eine stärkere Erhöhung von Hartz äh, IV, aber das wäre eine erste Maßnahme, die man sofort ergreifen äh, könnte, und äh, dann auch relativ schnell äh, wäre es möglich, die Stromsteuer abzusenken. Die Stromsteuer kommt hier oben drauf, auch ähm, auf den Strompreis. Und die äh, könnte man ähm, auch sehr deutlich absenken, um eine breite Entlastung dann ähm, herzustellen. Und äh, last but not least, das sehen wir als Linke ähm, ähnlich, und das plant ja auch die Bundesregierung, die EG-Umlage abzuschaffen, also die vom Strompreis runterzunehmen und das Ganze steuerfinanziert zu machen. Denn wenn du steuerfinanziert machst, Bedeutet das, dass am Ausbau der erneuerbaren Energien die Haushalte stärker ähm, in die Pflicht genommen werden, die sich das auch leisten können? Mhm. Dann ähm, würde ich kurz eine Frage aus dem Internet reinnehmen. Und zwar, Felix äh, fragt auf Facebook, äh, ist die Nutzung einer fast fertigen neuen Leitung, er bezieht es wahrscheinlich auf Nord Stream 2, nicht besser als die Nutzung einer alten Leitung mit vielen Lecks? also klimapolitisch? Und dann fügt er noch hinzu, bin für die dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer mit der Begründung, dass Energie zur Daseinsvorsorge zählt wahrscheinlich. Ganz klar, Energie gehört äh, zur Daseinsvorsorge, wobei ich da nicht als erstes an die Mehrwertsteuer dann ähm, denken würde, sondern da würde ich eher ähm, denken dann, äh, warum vergesellschaften wir nicht wieder die Stromnetze? Warum holen wir nicht die Wärmenetze in öffentliche Hand? Warum setzen wir nicht endlich eine staatliche Preiskontrolle ein, die eben äh, gerade auch äh, verhindert, dass so etwas passiert, was bei den äh, Strompreisen passiert ist, bei der Absenkung der Mehrwertsteuer. Das heißt, warum nimmt man in diesen zentralen äh, Sektor der Daseinsvorsorge nicht ähm, mehr äh, den, den Staat mit hinein? Also die, die Antwort ist klar, das ist nicht äh, politisch gewollt. Aber wir als Linke sagen, selbstverständlich, Energie gehört mit zur öffentlichen Daseinsvorsorge ähm, und deswegen müssen wir äh, gerade die einkommensschwachen Haushalte ähm, stärker entlasten und den äh, Klimaschutz da sozial gerecht äh, machen. Und zur Frage von Nord Stream 2, man könnte so äh, argumentieren, wobei ich äh, mich meine zu erinnern, äh, dass geplant ist, dass durch beide äh, Röhren auch Gas äh, geschickt wird. Das, das ist eine Argumentation. Es gibt ja auch die geopolitische Argumentation, die sagt, das ist sozusagen eine, eine, eine Geste, ähm, der, der, eine diplomatische Geste und deshalb ist es ähm, notwendig. Ich habe jetzt erstmal aus der energiepolitischen ähm, Argumentation argumentiert, aus der wäre es nicht ähm, notwendig. Ähm, man kann natürlich solche Überlegungen anstellen. Man kann ähm, anstellen, ob es geopolitisch ähm, notwendig wäre. Eine, eine Geste der Annäherung ähm, wäre, aber das ist natürlich dann nicht die energiepolitische Dimension. Mhm. Das heißt, du plädierst dafür, eher so eine Stärkung des, des Öffentlichen, auch der öffentlichen Hand und so weiter vorzunehmen. Das betrifft ja dann ganz essentiell deine Kritik auch an der, an der Ampel oder die Kritik der Linken an der Ampel. Zuvor würde ich aber noch mal auf eine dieser Preisfragen, also Fragen zu Preisen eingehen. Und zwar im Wahlkampf hat sich so ein bisschen der Eindruck eingeschlichen, dass die Linke sämtliche CO2-Bepreisungen Ablehnt. Und das hat bei Umweltverbänden eher, sage ich mal, für Verwunderung gesorgt. Und tatsächlich äh, habe ich den Eindruck, gibt es eine komplexere Sicht in der Linken auf CO2-Bepreisung. Könntest du da ähm, ein paar Eckpunkte umreißen? Also wir sagen vor allem, wir wollen das Verursacherprinzip da gelten lassen. Das heißt, gerade wenn es eben um den Stromsektor geht und die Produktion von Strom, wollen wir schon, dass es einen CO2-Mindestpreis äh, gibt, um äh, auch Gas und Kohle eben rauszudrängen äh, und äh, gerade die erneuerbaren Energien äh, da zu fördern. Wir sehen allerdings den CO2-Preis im Verkehr und äh, im Wärmesektor kritisch, gerade so wie er jetzt ausgestaltet ist. Weil wie er jetzt ausgestaltet ist, ist er sozial ungerecht und äh, trifft äh, vor allem die Menschen, die eben wenig Geld haben, äh, stark. Äh, das kann man belegen in, in beiden äh, Bereichen sehr gut. Also zum einen der CO2-Preis im äh, Verkehrsbereich, äh, der, der führt ja mit zur Erhöhung äh, der Spritpreise. Und der soll kompensiert, also soll also ausgeglichen äh, werden durch äh, die Pendlerpauschale. Und die Pendlerpauschale ist äh, sehr ungerecht, weil sie eben auch an der Steuerschuld äh, anknüpft. Das heißt, es wird abgezogen äh, von der Steuerschuld und äh, das bedeutet, dass diejenigen, die eine hohe Steuerschuld haben, also ein hohes Einkommen äh, haben, wesentlich mehr entlastet werden, als die, die wenig Steuern bezahlen und überhaupt nicht entlastet werden, die äh, die keine Steuern bezahlen, weil sie eben so niedrige Löhne haben. und wiss Wissen wir, Niedriglohn im Bereich ist eben nun ein Fakt. Das heißt, Pendlerinnen, äh, die wenig Geld haben, die keine Steuern bezahlen, im Niedriglohnbereich ähm, arbeiten, äh, die die sprichwörtliche äh, Krankenpflegekraft äh, äh, vom vom äh, Dorf, die ins Nachbardorf fährt, die werden äh, dadurch nicht entlastet. Und das Gleiche äh, haben wir äh, im äh, Wärmebereich. Da wird es aufgeschlagen eben auf äh, Öl- und äh, Gaspreis und Entlasst. und ähm, dort ist es so, dass die Mieterinnen äh, das zu bezahlen haben im Prinzip. Das heißt, ähm, als Mieter steigt äh, mein äh, Gaspreis, den ich bezahle, aber ich habe keine Handhabe, zu meinem Vermieter hinzugehen und äh, zu sagen, hey, ich würde gerne eine andere Form der Heizung haben, Bau mir jetzt eine andere Form äh, der Heizung äh, ein, sondern äh, da setzt ja in diesem Bereich wiederum die Bundesregierung auf eine Freiwilligkeit. Das heißt, hier werden zusätzlich Mieterinnen noch belastet und in Zeiten der steigenden Mieten des Mietenwahnsinns ist es eben ähm, eigentlich eine soziale Ungerechtigkeit, die man so nicht hinnehmen kann. Und wenn man CO2-Preis machen will, und es ist ja ein Fakt gerade, dass er da ist, dann muss es bedeuten im äh, Wärmebereich, dass die Vermieterinnen den zu bezahlen haben, und das würde bedeuten im Verkehrsbereich, dass das voll zurückerstattet wird an diejenigen, die ihn zu bezahlen haben, sozusagen, um dann eher, die, eher sozusagen den, das Benzin aus dem Markt quasi rauszudrängen, weil du dann ist ein Interesse bei den Konzernen sozusagen geben würde, ähm, von, von dieser Produktion von Benzin sozusagen äh, wegzukommen. Äh, Aber das müsste erstattet werden, äh, was eben auf dem Benzinpreis oben drauf kommt. Ist das klar geworden oder glaube ich jetzt nicht? Ne? Also die Pendlerpauschale abzuschaffen, also jetzt durch, Teil, durch, ja. durch ein äh, Mobilitätsgeld zu ersetzen, ja, da, da, da. schlägt die Linke vor. Was, was versteht man da genau drunter? Wie soll das dann aussehen? Also Mobilitätsgeld wird sozusagen an alle ausgezahlt werden, auch wenn, ich, wenn man gen, wenig Geld hat, wenn man ALG1 äh, bezieht oder wenn man niedrigen Lohn hat. Und das würde mehr Gerechtigkeit äh, schaffen, indem äh, sozusagen das äh, zu gleichen Teilen zurückerstattet äh, wird. Und das würde proportional eben ähm, kleine Einkommen stärker entlasten als ähm, große Einkommen. Das wäre das Gegenteil quasi von der Pendlerpauschale, die wir jetzt gerade haben. Und natürlich ist es unabhängig ähm, äh, davon, mit äh, welchem äh, Mittel man äh, zur Arbeit äh, pendelt. Und jetzt die Vermieter, also du hast es so geschildert, was, was, das wird sozusagen an die Mieter weitergegeben. Die haben aber keinen Einfluss auf ihre Vermieter, wie jetzt da die Heizung und so weiter, mit welchem Stoff die funktioniert. Was wäre da ein Ansatz, damit das sozusagen nicht mehr so läuft? Also wenn man sagt, wir wollen den CO2-Preis beibehalten... Ähm, unter dieser äh, Bedingung, und wir sind momentan in der Linken nicht in der Lage ähm, zu entscheiden, dass er wegkommt, da muss man mindestens Druck dafür machen, dass die Vermieterinnen äh, diesen Preis übernehmen und dass die Vermieterinnen Interesse äh, daran haben, äh, dann auch wirklich eine andere Art der Heizung äh, einzubauen, die äh, sparsamer ist und auf Perspektive natürlich erneuerbar ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man dafür auch sorgen, dass insgesamt die Mieten eben nicht so gesteigert äh, werden können, das heißt, dann müssen wir reden ähm, über Mietendecke, müssen wir reden über Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen und so weiter. Denn diese Frage des Klimaschutzes im Gebäudebereich ist nicht zu trennen ähm, von der Frage der Höhe unserer Mieten und wie wir die Mieten äh, wieder runterkriegen. Mhm. Es gibt äh, eine Frage im, im Internet. Ähm, wieso treibt Die Linke die Idee des kostenfreien ÖPNV nicht weiter voran? Oder mindestens 365 Euro Ticket und kostenfrei für ärmere Haushalte. Ja, wir, wir treiben das voran. Und äh, wenn man über Alternativen äh, redet, gerade in den ländlichen äh, Regionen, aber eben auch in den äh, Städten, also wenn man auch auf Perspektive Städte autofrei äh, bekommen kann, will, wenn man allen Pendlern ermöglichen will, eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Da muss man zum einen investieren in die Infrastruktur, in den Ausbau von Bus und Bahn und muss man ihn zum anderen wesentlich günstiger machen. Denn was häufig vergessen wird, wenn wir über steigende Benzinpreise reden, ist, dass die in den letzten Jahrzehnten im Prinzip, wenn man das vergleicht mit der Kaufkraft, das heißt, wie viel, kann man sich, wie viel Benzin kann man sich von seinem Lohn kaufen, relativ gleich geblieben sind. Während im Verhältnis zur Kaufkraft ähm, die Preise für Tickets im öffentlichen Nahverkehr und auch ähm, für die Bahn deutlich stärker gestiegen ähm, sind. Mhm. Im Prinzip hat man es unattraktiver gemacht, ähm, vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen. Und wir müssen das genaue Gegenteil ähm, machen. Deswegen ist genau das ähm, genannte das Richtige. Erstmal 365-Euro-Ticket äh, beispielsweise. Und ähm, dann auf Perspektive es tatsächlich kostenfrei äh, zu machen. Aber das wird bedeuten, dass man insgesamt ähm, die Finanzen umlenkt, eben von der Motorisi aus dem motorisierten Individualverkehr weg hin zum öffentlichen Nahverkehr. Eine weitere interessante Frage, die jetzt zum CO2-Preis auch noch passt. Florian fragt auf Facebook, wie könnte denn ein CO2-Preis für mehr Bereiche außer Wärme und Wohnen aussehen, aus linker Perspektive? Wie, wie könnte ein CO2-Preis in Wohnen und Wärmen in aussehen? Also wenn man sozusagen sagt, Außerhalb es Fakt, dass, Wärme und Wohnen, also sozusagen auf, in, in anderen Bereichen. Ein ähm, Mindestpreis für, für CO2, der stetig steigt am Strommarkt, würde bedeuten, dass ähm, Gas, äh, Kohle... Ähm, teurer werden und die erneuerbaren ähm, Energien sozusagen einen Vorteil hätten und ähm, Kohle und Gas zunehmend rausgedrängt würden. Aber das wird natürlich nur dann funktionieren, wenn kontinuierlich auch erneuerbare Energien zugebaut werden, wenn man die Energiewende wirklich jetzt antreibt und da die Handbremse löst. Äh, die letzte Bundesregierung hat es verschlafen aus SPD und CDU und ähm, bei der Ampel, die hat den äh, Willen, äh, Windkraft und äh, Photovoltaik zu beschleunigen, den Ausbau äh, zu beschleunigen, aber momentan äh, hat man da noch nicht die Taten gesehen. Schauen wir mal, aber dieser Ausbau muss massiv beschleunigt äh, werden, denn nur wenn man das beides zusammen äh, denkt, dass man zum einen die Fossilen teurer und unattraktiver äh, macht und die Alternativen günstig äh, macht und verfügbar macht für alle, ähm, nur dann kann das ähm, funktionieren. Äh, Sven ähm, fragt äh, auf dem Pad bei YouTube, die äh, Mehrwertsteuersenkung ist doch eigentlich ein gefährliches Spiel. Denn die Idee ist ja, dass Benzin und Diesel teurer werden müssen, um die Energiewende im Verkehr zu stemmen. Bei sinkenden Preisen wird dies nicht passieren. Ah, wenn dann die gesamte Mehrwertsteuer wieder eingeführt wird, gibt es den nächsten Aufschrei dann verschiebt man die Energiewende auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Wie will denn die Linke diesen Kreislauf durchbrechen? Also zum einen sind wir schon überzeugt, dass, dass Preispolitik nicht das zentrale Element sein kann. Also es kann ein begleitendes Element sein in der Energiewende, aber dieser, die Ampel und auch die Vorgängerregierung haben äh, den Fehler aus unserer Sicht gemacht, dass sie Preispolitik, zum entscheidenden Kriterium äh, gemacht haben. Das bedeutet aber, wenn die Preise immer höher gehen äh, für Energie, dass äh, die hinten runterfallen, die äh, sich eben kaum äh, das noch leisten äh, können. Und die Situation äh, haben wir jetzt. Es gibt äh, eine Erhebung des äh, Europäischen Statistikamtes und die besagt, dass äh, die Zahl der Haushalte, die es sich nicht leisten können, ihre Wohnung äh, warm äh, zu machen, von 2,5 Prozent auf 9% angestiegen ist in der Corona-Pandemie. Das heißt, es hat sich fast vervierfacht und das ist der höchste, die, die höchste Steigerung in der gesamten Europäischen Union, die in Deutschland ähm, stattfindet. Ähm, ich hatte es mal ausgegangen. ich glaube, das sind so 7,2 äh, Millionen Haushalte, die es sich nicht leisten können, in der Bundesrepublik ihre Wohnungen wirklich warm zu machen. Und das darf nicht ähm, die, die Folge einer verfehlten Energiepolitik sein, sondern dafür muss es Lösungen geben. Ähm, das bedeutet, habe ich ja genannt, Energiegeld, das bedeutet Verbot von Strom- und Gassperren, bedeutet ähm, Erhöhung ähm, von Hartz IV. Und es bedeutet auch, Sozialtarife beispielsweise bei den Stadtwerken einzuführen, äh, die, die sich die Menschen dann auch leisten können. Dann kannst du sagen, es gibt einen Basistarif, der ist relativ ähm, günstig. Und dann, wenn viel Strom verbraucht wird, dann wird der Strompreis eben teurer, dass sozusagen der effiziente Umgang mit Strom auch angereizt wird, was wiederum bedeuten würde, dass es auch ärmeren Haushalten ermöglicht wird, auf energieeffiziente Geräte in ihrem Haushalt beispielsweise umzusteigen. Das ist ja letztlich immer ein Rattenschwanz. Aber das heißt, man müsste die gesamte Energiepolitik vom Kopf auf die Füße stellen. Jetzt ist die linke in, in der Opposition und wir haben eine Ampel in der äh, Regierung mit einer FDP, die sich äh, in vielen Bereichen auch durchgesetzt hat und die Grünen, die eher blassgrün äh, sagen wir mal äh, geblieben sind und das ganze auch wenig äh, rot äh, gestalten. Und äh, du sagtest jetzt, naja, äh, die Leute die dürfen ja nicht im Kalten sitzen wegen einer verfehlten Energiepolitik. Aber wie kommuniziert man das als linke? Wenn ich sage, so die Mehrwertsteuer muss runter, damit alles wieder günstiger wird. Das ist sozusagen eine einfache Forderung, die ähm, erstmal jedem eingängig ist und wo man so denkt, na ja, das kommt irgendwie bei jedem an. Dass das nicht weitergegeben wird, haben wir jetzt schon herausgearbeitet, aber es kommt irgendwie bei bei jedem an. Während das, was du beschreibst, einer ah, muss man das eine muss man unattraktiver machen, das andere muss man fördern, da entstehen auch Arbeitsplätze, das ist eigentlich viel günstiger, ist es nicht viel zu kompliziert? Wie muss eine linke Klimapolitik da kommunizieren? Ja, stellen wir es einfach unter die Überschrift Energiepreise senken ähm, und ähm, Gerechtigkeit äh, bei, bei den Energiepreisen herstellen. Ich bin jetzt kein Werbetexter, aber so in die Richtung ähm, müsste das äh, sozusagen gehen. Das lässt sich ja zusammenfassen. Und darunter kann man ähm, dann wirklich dieses Entlastungspaket, was wir als Linke geschnürt haben sozusagen, kann man dann darunter fassen, was ja kurzfristige und mittelfristige Maßnahmen sind. Und die langfristigen Maßnahmen sind dann tatsächlich Ausbau erneuerbarer Energien, Vergesellschaftung von Strom- und Wärmenetzen und so weiter. Das heißt, wir haben ja ein ganzes Paket. Und das ganz Zentrale ist Gerechtigkeit in der Energiewende und Energiepreise senken und einkommensschwache Haushalte entlasten. Also grüner als die Grünen werden. Grüner als die Grünen werden, ist ja gut, Was hast ja eben gerade von dem Blassgrün geredet. Ähm, heute kam äh, gerade die Nachricht, äh, Olaf Scholz hat äh, endlich mal ein Machtwort äh, gesprochen, das haben sich ja so viele erhofft. Allerdings geht es um die Frage der Verkehrswende und äh, das, was er gemacht hat, ist, äh, dass er gesagt hat, es wird jetzt keine Zwischenschritte geben, bis 2035, was denn die Autokonzerne zu machen haben, um CO2-neutral äh, zu äh, werden. Es wird keine strengeren Grenzwerte äh, geben. Wir werden äh, erst 2035 den Autosektor durch Zauberhand oder wie auch immer klimaneutral äh, haben ähm, und Genau das ist das Problem. Hier an dieser Stelle haben sich auch die Grünen nicht durchsetzen können. Da hatten sie übrigens vernünftige Vorschläge, was man stattdessen machen müsste, um beispielsweise auch Planungssicherheit für Beschäftigte in der Automobilindustrie zu schaffen. Das heißt, die reale Klimapolitik ist nicht im eigentlichen Sinne ökologisch oder sozial nachhaltig, sondern sie setzt im Prinzip im Kern das Fort, was die Vorgängerregierung gemacht hat, und ähm, gibt dem Ganzen nur einen moderneren ähm, Anstrich. Und letztlich, ähm, das hatte ich deutlich äh, gesagt, ist, ist das Projekt eigentlich sowas wie, unser Kapitalismus soll grüner werden. Aber es wird nichts geändert an Ungleichheit, an Ungleichheit auch in der Energiewende. Und das ist das Thema, was die Linke in die Debatte äh, schmeißt. Denn der Klimawandel ist eine Krise der Gerechtigkeit, und äh, darauf kannst du nur mit sozialer Gerechtigkeit antworten. Und das ist eben das Feld der Linken, was wir auch ähm, dort bespielen müssen. Jetzt muss man aber schon sagen, dass ähm, zumindest die, die Grünen oder in dieser äh, Architektur mit Ministerien und so weiter ja die ganze Klimapolitik schon sehr eng mit Wirtschaft äh, zusammendenken. Also es gibt ja dieses Superministerium, das jetzt äh, Habeck leitet irgendwie, wo sind da die konkreten Angriffspunkte, ähm, wo die Linke rein muss? Die konkreten Angriffspunkte sind die Fragen der Gerechtigkeit. Wenn ähm, man sich den Koalitionsvertrag anguckt, äh, wird, wie ich das vorhin erläutert habe, im Wesentlichen auf Preispolitik gesetzt und auf Anreize äh, gesetzt. Da setzen Sie im Kern das fort, was die Vorgängerregierung gesagt äh, hat. Denn das hat Herr Altmaier mal ähm, zu mir im Wirtschaftsausschuss äh, gesagt. Herr Beutin, im Gegensatz zu den Linken, die immer Verbote wollen, vertrauen wir in der Bundesregierung der deutschen Wirtschaft. Aber jetzt hat man in den letzten zehn Jahren ähm, gesehen, dass der deutschen Wirtschaft ähm, Vertrauen beim Klimaschutz nicht unbedingt hilft, äh, sondern dass sich eben dann auch viel in die falsche Richtung oder viel nicht äh, bewegt hat. Und deswegen ist der zentrale Unterschied, dass wir als Linke sagen, wir brauchen gerechte Regeln für den Klimaschutz, aus denen sich niemand rauskaufen kann. Und da müssen wir auch wegkommen davon, dass Verbote eben negativ gelabelt werden. Denn dieser, dieses Negative, also ich meine, ich bleibe auch an der roten Ampel stehen, das ist auch so ein Verbot. Dann kann ich auch sagen, nee, ich gehe jetzt in den fließenden Verkehr, weil ich finde Verbotspolitik scheiße das funktioniert ja ähm, letztlich irgendwie nicht, sondern Verbote und Regeln sind etwas, was unsere Gesellschaft zusammenhalten, was unser, die unsere gesellschaftliches Zusammenlegen letztlich regeln und es solidarisch dann auch machen, weil man eben umverteilen kann dann auch von den Schwächer, äh Quatsch, von den Stärken, ja, von, von den Schwächeren zu den stärkeren Umverteilen macht diese Bundesregierung. Aber wir wollen es natürlich anders. Wir wollen von den stärkeren äh, Schultern quasi, von den reichen Umverteilen zu den Ärmeren. Und dafür braucht man klare Regeln, dafür braucht man ähm, eine Steuerreform, dafür braucht man Gerechtigkeit eben auch in dem Prozess äh, der Energiewende. Ähm, und es birgt eine sehr, sehr große Gefahr, wenn die Energiewende ungerecht ist, wenn die Lasten nur die Ärmsten der Bevölkerung tragen, dann wird das Ergebnis sein, dass das Vertrauen in die Energiewende schwindet, dass das Vertrauen in Klimaschutz schwindet und letztlich auch das Vertrauen in die Demokratie schwindet. Und wir haben ja schon insgesamt einen Verlust an Vertrauen an demokratische Prozesse. Also ist das ein Einfallstor auch für ähm, ja, Rechte, also Bewegung von Rechts und Ressentiments sozusagen, die dann da einhaken und dann äh, eben Ressentiments gegen Klimamaßnahmen oder den Klimawandel, dass er überhaupt existiert, äh, schüren können? Ich glaube sogar, dass es das eine sehr, sehr große Gefahr ist. Eigentlich müssten wir als äh, Linke jetzt sofort eine Kampagne auflegen äh, und ähm, vielleicht sollten die Menschen, die da Verantwortung äh, tragen, auch äh, das jetzt in den Vordergrund äh, stellen, eine Kampagne auflegen äh, für gerechte Energiepreise und für Gerechtigkeit in der Energiewende. Ich glaube, dass ist eine ganz zentrale Frage, weil es wird uns weiter beschäftigen. Wir haben weiter zu tun mit steigenden Mietpreisen. Wir haben weiter zu tun mit steigenden Energiepreisen. Und hinzu äh, kommt sehr, sehr massiv äh, steigende Lebensmittelpreise. Gerade mhm. Grundnahrungsmittel ähm, werden teurer. Und das wird sich weiter in diesem Jahr ähm, auch beschleunigen, 2022. Und dann ähm, ist, kommen die Rechten daher mit ihrer einfachen Antwort, die sagen, Steigende Energiepreise, steigende Lebensmittelpreise, Schuld sind Energiewende und Agrarwende. Das ist natürlich Bullshit, kann man auch belegen, nur dann braucht man vielleicht ein oder zwei Sätze mehr als diesen Kurzschluss. Äh, und deswegen wäre ähm, eine Linke sehr gut beraten, wenn sie jetzt voll in geht in dieser Debatte, eine Kampagne auflegt äh, und dieses Thema von links besetzt als Gerechtigkeitsthema, was es eben ist. Also sozusagen ähm, die Frage der Klimakrise ist auch eine soziale Frage. Naja, ich meine, wir können da lange ausholen ähm, und uns die Ursprünge des Klimawandels angucken. Dann müssen wir reden über äh, Kolonialismus, über die Gesch Geschichte der Industrialisierung, über Ausbeutung ähm, in Fabriken, über diejenigen, die schon die Last äh, damals getragen haben ähm, für die Profite. Sind die Menschen im globalen äh, Süden? die Menschen, die von Kolonialismus und Sklaverei betroffen äh, waren, aber genauso die Menschen, die eben in den Fabriken gearbeitet haben. Und die Arbeiterbewegung war ja genau der, das Gegenbild, sozusagen die Gegenbewegung dazu. Das heißt, in der Entstehung des Klimawandels war es immer verbunden mit Ausbeutung ähm, von Menschen, mit Ausbeutung von ähm, Natur. Und deswegen ist es immer schon eigentlich ein linkes Thema äh, gewesen. Und wie die Linke tut sehr gut daran, wenn sie sich das wieder in Erinnerung ruft, dass es historisch schon immer ein linkes Thema war, schon immer auch ähm, verknüpft gewesen ist im Kern mit äh, den kernlinken Themen und äh, dass es eine massive soziale Frage ist und immer mehr äh, zur sozialen Frage auch offenkundig äh, wird und äh, zwar eben nicht nur im globalen äh, Süden, sondern eben auch hier in Deutschland. Und äh, die Diskussion um Energiepreise ist Teil ähm, dieser Debatte. Du hast jetzt sehr für Verbote äh, auch plädiert, also für eine Ordnungspolitik und meintest dann sowas wie, was man Verbote auch irgendwie positiv besetzen muss, weil das Regeln sind, die eben unser Zusammenleben dann gerecht strukturieren. Jetzt sind aber Verbote wirklich sehr negativ konnotiert. Ich will, ich habe ein Auto, das ist schön, das kann schnell fahren. Habe ich nicht, aber jetzt mal tun wir so, als ob. Und ich möchte da mit 180 auf der Autobahn fahren. Und ich möchte das mir von niemandem madig machen lassen, weil Freiheit sozusagen. Also, wie nimmst du die Leute, wie möchtest du die Leute mitnehmen, wenn Verbote sozusagen so ja, verpönt sind eigentlich? Also, äh wenn du es kannst, wenn dein Auto das hergibt, kannst du auch mit 300 über die Autobahn ähm, fahren. Es gibt ganze Unternehmen im Ausland, die verkaufen ähm, Touri-Touren, um auf deutschen Autobahnen rasen äh, zu können. Ähm, das Problem ist, äh, dass das so ein egoistischer Freiheitsbegriff ist. Und ähm, Freiheitsbegriff, wie ursprünglich auch in den Ideen der Aufklärung äh, war, bedeutet, dass meine Freiheit äh, dort aufhört, wo sie beginnt, die Freiheit der anderen einzuschränken. Das heißt, wenn sie Menschenleben ähm, gefährdet, wenn sie äh, Klima und Umwelt ähm, äh, zerstört, da endet dann ähm, die Freiheit. Dafür braucht es dann Regelung, dafür braucht es ähm, einen äh, Staat. Die Reichen brauchen ähm, keinen Staat, aber die, die ähm, arm ähm, sind und die an den Rand der Gesellschaft gedrückt werden, die brauchen einen ähm, Staat, der hilft, auch Gerechtigkeit sozusagen ähm, herzustellen. Also ich halte nichts ähm, davon ähm, äh, zu sagen. Wir, wir müssen den Staat quasi ähm, abbauen, sondern wir brauchen, solange wir in dieser Gesellschaft leben, auch einen Staat, der Gerechtigkeit ähm, herstellt. Daran scheitert ähm, jetzt gerade die Ampel. Und ich will vielleicht den Blick noch mal auf ähm, diese, diesen Verbotsbegriff ähm, lenken. Ich glaube, dass es auswuchs... Ähm, der, der letzten ähm, 20, 30 Jahre, der, der neoliberalen Ideologie des Marktradikalismus oder Marktextremismus, kannst du es auch ähm, nennen, der ähm, uns und der Bevölkerung das deutlich machen wollte, der Staat ist böse, ähm, Steuern ähm, sind äh, Abzocke und wir müssen äh, Steuern loswerden, wir müssen staatliche Regelungen ähm, loswerden und der Markt wird es dann schon irgendwie regeln, die, diese unsichtbare Hand wird es dann schon irgendwie ähm, regeln. Und ähm, das gehört mit dazu, dass staatliche Regelungen und Verbote negativ ähm, besetzt äh, worden sind. Und ich glaube, eine Linke hat eine sehr, sehr große Verantwortung darin, ähm, deutlich äh, zu machen, dass eben ähm, Regelungen, ähm, Absicherungen Sachen sind, die auch erkämpft äh, werden müssen in einer Gesellschaft. Und äh, da freut es mich ja, dass das Musterland, der Experimentierkasten Chile ähm, jetzt äh, auf dem Weg zu einer neuen Verfassung ist und sich von diesem ganzen idiotischen ähm, Privatisierungswahn, diesem ganzen Marktextremismus lösen ähm, kann. Und ähm, vielleicht nimmt Deutschland sich da an Chile ein bisschen ein Beispiel und wir verabschieden uns von dieser Form des Marktextremismus. Und vielleicht ähm, verjagen wir dann auch die Marktextremisten aus der Regierung hier in Deutschland. Gehen wir mal vom Staat sozusagen oder von den Parteien in die Bewegung. Ähm, Ende März, am 25. März ist ja wieder Klimastreik. Ähm, seit Jahren wird jetzt äh, teilweise jeden Freitag äh, große Massen von Schülerinnen und Schülern streiken äh, auf der ganzen Welt dafür, dass sozusagen für den Klimaschutz was Wirksames getan wird. Eine Bilanz des deutschen äh, Fridays-for-Future-Bewegung-Klimastreiks ist ja, dass die Grünen jetzt irgendwie da in der Regierung sitzen, weil man Grünen eben traditionell die Klimaschutzpartei oder Umweltschutzpartei ist, ähm, aber sonst hat sich substanziell nicht so viel ähm, geändert. Was denkst du, was äh, müsste die Klimabewegung jetzt machen, welchen Weg einschlagen? Muss sie sich noch weiter verbreitern, muss sie radikaler werden, muss sie zuspitzen? Welchen Weg soll sie nehmen oder demonstrieren wir jetzt einfach noch fünf Jahre so weiter? <lacht> Also zum einen muss man ja sagen, die, die Klimabewegung ist auch geschwächt worden durch die Corona-Pandemie. Wie so viele ähm, Sachen, wie Unteilbar, äh, wie die äh, Seebrücke, all das, was auf der Straße stattfindet an gesellschaftlicher Bewegung, ist letztlich durch diese Krise auch geschwächt äh, worden. Und Fridays for Future, ich habe da ja noch immer so ein kleines Ohr äh, hin, Fridays for Future befindet sich jetzt gerade in, wieder in so einer Findungsphase, wo man über die Strategien äh, diskutiert. Und ich finde, da sind sehr spannende Ansätze, dass man sich ähm, mit Verdi kurzschließt äh, und Busfahrerstreiks beispielsweise unterstützt und äh, sagt, das ist ein Beitrag zum Klimaschutz und die müssen verdammt noch mal gut bezahlt werden. Dass man sich mit der IG Metall ähm, zusammensetzt und ähm, gemeinsam überlegt, wie kann man denn gute Arbeit ähm, auch im Mobilitätsbereich äh, erhalten in dieser ähm, Umstellung, in dieser Transformation. Das ist, wird ja eine ganz entscheidende Frage sein. Und das Tolle daran ist, dass ähm, diese Prozesse längst bei Verdi und IG Metall auch losgegangen ähm, sind, dass da diskutiert äh, wird in den äh, Gewerkschaften, wie denn das zu bewältigen ist. Weil da hat der Prozess längst stattgefunden, dass dass sie wissen, okay, es gibt ein Problem des Klimawandels, wir brauchen darauf eine, eine Antwort. Und wenn wir dem Markt das überlassen, sind wir verlassen. Weil dann geht das irgendwann, man sagt disruptiv. Das heißt, dann geht das irgendwann sehr schnell, dann fliegen die Leute raus, verlieren ihre Arbeit, gibt es keinen Strukturwandel, wo sie aufgefangen werden etc. pp. Die Erfahrung mussten ja auch die ostdeutschen Länder nach 1989 machen. Sondern stattdessen brauchen wir eine Transformation, wo den Menschen Sicherheit gegeben wird, wo den klare Ansagen ähm, gemacht ähm, werden und aufgezeigt wird, wo die Perspektiven äh, liegen. Das heißt, äh, Menschen die in der Automobilindustrie, jetzt beschäftigt werden und Verbrennungsmotoren herstellen, sind ähm, zum großen Teil hochspezialisiert, Mechatroniker äh, beispielsweise. Die, die kann man umschulen, die, die kann man ähm, dann auch in Bereiche schicken, wenn wir dann endlich massenhaft ähm, sinnvoll Busse produzieren oder wenn wir massenhaft Personenwaggons ähm, äh, für die neuen Bahnen, die wir auf die Schiene setzen, ähm, produzieren, beispielsweise. Das heißt, wir werden gute Arbeit umstrukturieren müssen, müssen das in andere Bereiche ähm, bringen und das muss ähm, ein Stück weit eben auch geplant äh, werden. Das darf man nicht dem Markt überlassen. Und da, denkst du, hat die Klimabewegung jetzt nicht nur Fridays for Future, sondern auch äh, die ganzen anderen Initiativen, genau. da spielen sie eine wichtige Rolle, um da Druck zu machen? Ich, ich würde sogar sagen, das knüpft ja vorhin an die, an die Bemerkung mit ähm, Gefährdung von ähm, Demokratie. Ich glaube, eine Klimabewegung wird nur erfolgreich sein, wenn sie sich auch Bündnispartnerinnen äh, schafft, unter den ähm, Beschäftigten, Bündnispartnerinnen in den Gewerkschaften ähm, schafft. Und Fridays for Future begreift sich als Klimagerechtigkeitsbewegung. Ähm, und äh, deswegen ist es notwendig und deswegen ist es auch gut, dass Sie das ähm, jetzt aufgreifen und ähm, zunehmend in diese Debatte ähm, reingehen. Ähm, wie denn diese Transformation aussieht. Also eigentlich ähm, übernimmt Fridays for Future an vielen Stellen den äh, Job, den die Politik einfach nicht macht, sondern liegen lässt. Du kennst dich ja, du hast immer ein Ohr sozusagen an der Umwelt- und Klimabewegung. Ist es denn jetzt repräsentativ für Fridays for Future, was du jetzt gerade skizzierst, dass man sozusagen an die Gewerkschaften herantritt, an die Beschäftigten, dass man sozusagen den gemeinsamen Kampf anbietet, sowohl eben für gute Arbeitsbedingungen als auch sozusagen eine ökologische Transformation. Ist es nur ein kleiner Teil von, von, von dieser Umwelt- und Klimabewegung oder ist es wirklich die Bandbreite? Ähm. Naja, dann vielleicht äh, ziehe ich da einen kleinen äh, Vergleich zu der Partei, in der, der ich bin, äh, die Linke. Die Linke ist auch nicht in allen Punkten einig, ähm, hat, hat man gehört jedenfalls. Und ähm, so ist es eben auch bei der Klimabewegung. Deswegen sage ich, sie befinden sich in einem Findungsprozess. Sie diskutieren im Ring um die äh, Strategie. Ähm, aber meines Wissens gibt es diese Beschlusslage, dass man auch mit den Gewerkschaften äh, zusammenarbeitet. Es gab ähm, auch die, die Unterstützung von ähm, Streiks, von ähm, Busfahrerstreiks und ähm, sicher gibt es auch Kräfte, die äh, sagen, lass uns mal jetzt nicht um die Gewerkschaften ähm, kümmern oder die Gewerkschaften sind der Gegner. Ich halte das für einen strategischen Fehler. Wir müssen die Gewerkschaften einbinden, wir müssen die Beschäftigten ähm, einbinden, ähm, wenn äh, Klimaschutz tatsächlich erfolgreich und sozial gerecht werden soll. Wo verortest du äh, in dieser äh, Konstellation von Klimabewegungen, Gewerkschaften, Arbeitskämpfen und so weiter und dann irgendwie die Ampel, die äh, halt ja, ihre Politik macht, wo verortest du da die, die Linke? Also was ist die Aufgabe der Linken äh, in diesen sich zuspitzenden äh, Kämpfen? <lacht> ja, wenn ich das jetzt... Äh, würden wir vielleicht noch eine Stunde brauchen oder so, wenn wir es ausführlich erörtern ähm, würden. Aber vielleicht ähm, einen Punkt. Ich glaube, die Linke muss wegkommen äh, von dieser Sichtweise, dass sie nur korrektiv ist. Sie ist irgendein Korrektiv, die macht äh, die SPD sozialer und die machen, äh, wir machen die, die Grünen äh, friedlicher äh, und machen da Druck. Sondern ich glaube, dass die Herausforderungen gerade so groß sind, dass wir dahin kommen, äh, dass wir als Linke die Partei sind, die das Gegenteil von dem äh, macht, was Helmut Schmidt gesagt hat. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Nee, wir sollten die Visionen entwickeln und in die Gesellschaft ähm, bringen. Wir brauchen wieder die Diskussion über gesellschaftliche Zielvorstellung. Da fand ich ganz spannend, dass heute eine Fra Umfrage rausgekommen ist, äh, wo deutlich wird, dass gerade die jüngeren Menschen kein Vertrauen in den Kapitalismus haben, und äh, sagen, es ist halt nicht die beste ähm, aller Wirtschaftsformen ähm, der Kapitalismus. Übrigens ähm, Frauen noch eher als Männer, was möglicherweise mit prekären Arbeitsverhältnissen, ähm, mit sogenannten Frauenberufen äh, zu tun hat und ähm, Ähnlichem. Aber das heißt, im Prinzip ist das Fenster aufgestoßen, nur... Die Linke muss sich selbst ähm, finden, ähm, um das Fenster sozusagen nochmal richtig aufzustoßen und die frische Luft ähm, reinzulassen. Äh, und daran ähm, gibt es vielleicht noch das eine oder andere ähm, zu tun, dass wir sozusagen nicht immer nur Reparaturmaßnahmen am Kapitalismus ähm, vornehmen, sondern auch eine Idee davon ähm, haben, wie eine solidarische Gesellschaft aussehen kann. Jetzt ist es ja so, dass wir im Bundestag mit 4,9 Prozent sind, ähm, auch in vielen Landtagen, vor allem in Westdeutschland, nicht vertreten. Wir hoffen alle, dass es sich äh, dieses Jahr äh, auch ändert ähm, mit vier äh, Landtagswahlen. Was kann man denn sozusagen mit so einer Stellung ausrichten? Weil man kann ja nicht mal glaubhaft von sich sagen, ja, wir sorgen dafür, dass die SPD sozialer wird oder wir sind das soziale Gewissen der SPD oder wir sorgen dafür, dass die Grünen hier endlich mal ein paar Klimaschutzmaßnahmen umsetzen. Der Druck ist ja sozusagen überhaupt nicht da. Es ist ja eine reale politische Praxis im Parlament, dass Anträge der Opposition aus Prinzip abgelehnt werden, äh, selbst wenn sie eigentlich ganz okay sind und man sich vielleicht sogar auf was einigen könnte. Ja, ja, ich, ich war ja nun ähm, vier Jahre im Bundestag und ich muss sagen, die Gerüchte stimmen. Es ist ein Raumschiff ähm, und äh, sogar in den Ausschüssen ein, ist es einfach vollkommen statisch. Also, ob man da äh, was sagt oder nicht. Ähm, es verändert nicht den äh, Lauf der Politik, sondern das sind wirklich ähm, die äh, krassen Mehrheitsverhältnisse, die da durchgeprügelt werden. Weshalb wir ja auch als Linke sagen, wir brauchen eigentlich eine Demokratisierung ähm, unserer Demokratie. Aber wenn wenn dann die Erkenntnis ist, dass diese Mehrheitsverhältnisse so sind im, im Parlament, wie sie sind und das eben so statisch ist momentan, dann muss eben die Linke darüber hinausgehend, und da hatte ich ja eben vorhin auch diesen Punkt mit Kampagne zu Energiepreisen beispielsweise erwähnt, muss die Linke ähm, rausgehen in die Gesellschaft, sich da der Debatte erstellen? Ähm, muss sie Haustürgespräche ähm, machen? Muss sie in Gespräch kommen mit ähm, Beschäftigten und mit Gewerkschaften? Und muss sie natürlich auch ins Gespräch kommen mit der Klimabewegung, ähm, mit Umweltverbänden? Und muss deutlich machen, dass sie ein verlässlicher Partner ist, ähm, der nicht mal das eine sagt und mal das andere sagt. An dem einen Tag das eine, weil es gerade populär ist, an dem anderen Tag das andere. Sondern wirklich ein Konzept und eine Vorstellung hat und glaubwürdig wirklich Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit miteinander ähm, verbindet. Weil ich glaube, dann kann sie ähm, erfolgreich sein. Und das gelingt dann aber nur, wenn man sich gesellschaftliche Bündnispartner äh, sucht und wenn man wirklich in die Gesellschaft ähm, rausgeht. Äh, das machen viele unserer Abgeordneten, das habe ich auch ähm, als, als meine zentrale Praxis ähm, gemacht als Abgeordneter. Du wirst sonst auch bescheuert werden, wenn du dich ähm, nur im Bundestag bewegst. Mhm. Das heißt sozusagen, eine Koalition mit der Bevölkerung einzugehen. Ich glaube, so hat das LKK, die Bürgermeisterin Ach, von schön. Graz, mal irgendwie formuliert. Aber ich will sie jetzt nicht falsch zitieren. Das heißt, wie hast du dann als Abgeordneter oder wie sollten Abgeordnete, linke Abgeordnete das Parlament dafür nutzen? Also was steht da für ein... Verständnis dahinter, ähm, wie man sozusagen das Parlament beansprucht, wie man sich darin bewegt. Ich äh, streue noch kurz ein, äh, ich fand es bemerkenswert, dass die NRW-Linke ihre Liste zum Landtag aufgestellt hat und der Klimaliste, die sozusagen ja nicht Konkurrenz auch ist, zwei Plätze ähm, angeboten hat und daraufhin die Klimaliste gesagt hat, okay, dann treten wir nicht zu dieser Wahl an, sondern werben für unsere Ideen auf dem Ticket der Linken und gemeinsam sozusagen für Ökologie, für eine sozial-ökologische Transformation. Also ist es sozusagen ein, ein Weg, wie man vorgehen kann mit, mit diesen Parlamentsstrukturen, mit diesen Wahlen und so weiter, in die wir ja immer geworfen sind? ja Beispielsweise, das ist eines ähm, der Elemente, die man äh, machen kann und machen muss und ich habe einfach auch die Anforderungen an unsere Abgeordneten, äh, das genauso äh, zu, zu, zu leben äh, letztlich und zu begreifen, dass es eben ein Raumschiff ist, dass man da mit diesem Raumschiff total abheben äh, kann und äh, die, die Bodenhaftung ver verlieren kann. Oder man begreift es sozusagen, es gibt ja dieses schöne Bild, als als eine Bühne. Das heißt, wenn ich da vorne stehe, ähm, habe ich nicht in erster Linie den Anspruch, ähm, die Kollegen der, der SPD, ähm, der FDP, der Grünen zu überzeugen, sondern ich rede darüber hinaus. Ich rede äh, zur Öffentlichkeit. Ich rede äh, so, dass ich meine Sachen erkläre und äh, sie verständlich mache und dann sozusagen auch aufzeigen kann, wie so eine Energiewende sozial gerecht ähm, werden kann, in äh, verständlichen Worten, und das Ganze kopple ich dann wieder ähm, rück in den Gesprächen, die ich führe, an den, in den Aktionen, ähm, die ich mache. Oder äh, wenn man unterwegs ist beispielsweise als parlamentarische Beobachterin. Mhm. Ich glaube, ich habe eine sehr gute Abschlussfrage aus dem Internet. Es gab ja in Berlin die sehr erfolgreiche Kampagne Deutsche Wohnen und Co enteignen. Also erstmal erfolgreich diesen Volksentscheid herbeizuführen und dann auch zu gewinnen. Wie es jetzt umgesetzt wird, das ähm, ist noch offen. Ähm, und auf YouTube fragt Nightmare Reality: <lacht> Wie steht die Partei Die Linke zur Kampagne RWE und Co enteignen? Ich ich habe schon ein paar Mal retweetet, ich finde die ähm, Kampagne Gold äh, wert, äh, müsste noch mehr Beachtung äh, finden, müssten wir eigentlich noch mehr äh, verbreitern, weil das genau die Frage ist. Wir müssen die Frage stellen, wem gehört die Gesellschaft? Gehört die ein paar ähm, Konzernen oder gehört sie ähm, der Bevölkerung? Was ist öffentliche Daseinsvorsorge? Was darf nicht dem privaten Profit übereignet sein? Und dann muss man eben ran an die großen Immobilienkonzerne, dann muss man ran an die großen Energiekonzerne. Dann muss man eben auch die Frage stellen, oder die Forderung stellen, dass die Netze in öffentliche Hand gehören. Dass mit Wärme, mit Strom kein Profit gemacht wird. Und dann muss man die Energiewende, als eine Energiewende in öffentliche Hand, die dezentral äh, funktioniert, ähm, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger ähm, äh, begreifen. Und dann ähm, darf man nicht dafür äh, sorgen, dass die in die Hände der großen Energiekonzerne ähm, gerät. Ähm, die Befürchtung habe ich leider auch bei der jetzigen äh, Bundesregierung. Und genau diesen äh, Gedanken, wem gehört ähm, die Gesellschaft, wem gehört die Energiewende, ich glaube, den müssen wir nach vorne stellen. Gut, wir haben viele Aufgaben äh, als Linke, als gesellschaftliche Linke, als Parteilinke und bedanken uns heute bei Ausnahmen und Zustand sehr herzlich bei Göster, dass du zu uns gefahren bist und ja, uns hier Rede und Antwort gestanden hast bei vielen schwierigen Fragen, mit denen wir uns gerade so rumschlagen. Und ähm, zum Ende der Sendung möchte ich noch gerne auf eine weitere Veranstaltung hinweisen, die sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigen wird, nämlich äh, sie heißt Energiepreisexplosion in der Klimakrise, soziale und ökologische Herausforderungen am 28.02. 18 Uhr bis 19.30 Uhr auf Zoom und ähm, es ist ein ziemlich hochkarätiges Podium, das diese Frage noch mal diskutieren wird. Äh, Professor Rudolf Hickel, ähm, Christoph Schmitz, Dr. Ulrich Schneider, Uwe Witt und moderiert wird das Ganze von Eva Völpel, Referentin Wirtschaftspolitik hier bei der Stiftung. Wählt euch da ein, das wird sicher sehr, sehr spannend und äh, auch kontrovers. Und nächste Woche geht es hier wieder weiter, um 19 Uhr, Dienstag. Äh, Amina Aziz spricht mit André Holm über die ganze Frage der Mietenpolitik, auch hier in Berlin. 19 Uhr live auf YouTube und Facebook. Wenn euch die Sendung gefallen hat, teilt sie gerne mit Freundinnen und Freunden. Lasst ein Like da, ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>